Hallo und herzlich willkommen bei Bath Interviews. Ich bin's, Miss Europa. Hier gehe ich mit den großen Persönlichkeiten baden. Begrüßt mit mir die Despoten, Deppen und Retter dieser Welt. Und ich zeige euch, wie fantastisch Europa ist.